Wir so, wir sind am äh, Ja, Stich also zwischen Stösserjoch und Umreilbasse. Umreilbasse haben ja. wir, genau, ja. Ähm. <lacht> <lacht> das ist lustig, gell? <lacht> das heißt, ja, man muss ja lachen können. Ja. Unser letzter Tag, eigentlich haben wir heute eh bike fahren, wir waren gestern schon so, so frech, und haben wir die Akkus genommen, wir haben es dann immer mehr aufgeladen. Das machen wir schon nachts bei der Pizzeria. Da wollten wir so auch nicht fragen wenn ich möchte, dass so wenig Strom das habe. Genau, die paar Stunden bringe ich. <lacht> ja, genau. Auf jeden Fall geht es heute halt Richtung. ähm, die zum es Richtung Schreit. Ja, ja. ein bisschen, bisschen auf, ein paar von euch kennen uns. Ja, aber ähm, die, die Ketten, die, ja, kann man nicht sagen. Nein, genau. Wir drehen auf jeden Fall los. <lacht> uh, wir halten euch die Kamera da drauf. <lacht> da hinten ist der Weg gefallen. Aber wir haben immer da gefunden wo die Wiki hinwollt. Ja. Genau. Genau. Ja. Na, es geht Richtung Monte Braulio. Uh, heben wir mal in den Sinn. Ob es dann alles so ist, wettertechnisch wissen wir nicht. Deswegen fahren wir jetzt einen Pass voran. Wenn nämlich das Wetter umschlagt, gehen wir wieder zurück auf, äh, umdrehen und zurückfahren. Und ja, machen das haben wir ganz spontan. Bei uns genau. daheim regnet schon, da passt es relativ gut. Oder heute Nacht ein bisschen. Aber ein bisschen Nein, nicht, lang. nicht, lang noch. Noch nicht lange. Ja, gut, packen wir es so Passt! Geht hier So, jetzt kurz vorm Joch. Jetzt sind wir relativ schmal und auch steiler. Das Herz ist zu der Aber die Aussicht oben wird fantastisch. Bin ich schon gespannt. Man cool eigentlich bis ganz aufgefahren. Und mit meinem E-Bike ist das gar kein Problem. Erste Hürde. Ist geschafft. Haben wir jetzt nicht ausgemacht. Ja, ein paar Kohle haben. Echt schön. Wunderschön. Richtig krass, was da gebaut worden ist. Und unter die Rims geht für uns jetzt daufen. Genau, wo die wirklich gesagt hat, das sind die Stellungen. Heute die alten Unterkünfte. Echt krass. Die krasse Mondlandschaft wieder. Wow. Echt schön. Und das ist jetzt halt geil, weil wir können jederzeit umdrehen, genau. weil man einfach das Wetter nicht einschätzen kann. Nein, der der Wetter berichtet auch euer Geburt was anderes. Von dem her ist das jetzt einfach optimal. Super Planung wieder einmal. Da sind wir gekommen. Krass der Weg. Und da geht es dann wieder für uns raus. Schön. Wir sind jetzt schon ein bisschen weiter herum. Und da sieht man echt noch total viel von früher. Das ist brutal. Schaut mal, was die da durchgebaut haben, bitte. Heftig. Jetzt muss ich mal vorstellen, wie zart das sein muss, einfach mit so wenig Werkzeug oder irgendwas Kochen, Oder? Ja. Den durchschlagen? Da ist auch noch irre. Da es überhaupt rein, hast du gesehen? Ja. Wow. Und da sieht wir wieder raus. Ich fotografiert. Ja. <lacht> Mit was haben Sie das rausgeschlagen? Mit der Hand. Kann man sich das vorstellen? Nein, ja, man sieht es echt. Auch, Aber wenn man tiefer raus hat, geht es noch besser. auch. Da rechts schau, geht auf das eine. Ja, ja Gipfelaufwärts. Da kommen wir jetzt wieder voll. Also, krass. Okay. letzten Meter. Richtig, ein Kurziergang noch. So. Ja, das ist echt Wahnsinn Wir suchen mal einander. Und? Ja, am Schnaufen. Das ist echt schön. Und Wenn die Sonne raus ist, ist es so fein. Aber es ist. Wow. Geil. Mega, geil. Super. Ja, geil. Super! Bergheil! Schau den Berg noch? Wo? Wie zum Breiten. Mega. Cool Voll, Da haben wir noch viel mehr pro Meter. Ja. ja halt so, jetzt gehen wir noch rum So, da ist jetzt die italienische Seite. Ciao Italien und jetzt bin ich auf der Schweizer Seite. Ja. <lacht> Ganz cool. Da vorne sieht man das ist ein Da dahinter ist der Adler und da hinten drin passt der wo man gestern. Geil. Ja heute relativ bewegt und man sieht es nicht so gut, aber trotzdem wunderschön. Wow, da unten ist das See. Ja, ich den haben wir jetzt zuerst nicht gesehen, auf dem Pizum. Pizum Rail, genau. Vom reil den haben wir ja auf dem Block, oder? Ja. Genau, haben wir auf dem Block die Tour und Fotos sind auch schon dabei, könnt ihr mal schauen, ist echt geil. Also die Tour ist mega. Mhm. Cool, ja, Wir haben zwei Top, zuerst. da haben wir nichts. Wir waren zuerst auf dem Block, ist ja die Tour so, wir waren zuerst am Stürzer Joch. Und ziehen dann ziehen wir dann Stift umrehlbass, umbrellbass auf und dann die ganze Ratsch wieder zurückgehend. Ja genau. Die war lang. Äh war lang, lang, lang. Aber schön. Geil. Ja! ja. ja. Ja. We du reach Wow. Ist der Was drauf? No. Geil, oder? Ja. Ich hab's mir mit dem Peugeot einmal obergefunden, dann bin ich zufrieden. Ja. Boah, das ist sie, aber was anderes. Aber viel nett an uns, oder? Ja. Ah ja, aber doch, der sieht doch gleich Schön. nicht aus. Tschüss. Ja. Mach da. Oh, der ist schon sehr geil, so Macht er schon. Macht er schon, schon. Schritt aus. Ups, so. <lacht> Auf der Heimfahrt haben wir es natürlich so nicht hoch. einmal lassen. Der dem wurde zuerst der Wind bald umgewehrt. Schau, sieht man das so bitte, ist der Hammer! Und ich auch ein Apfel bisschen mit Sahne, ist. wow, gar nicht! Doch! Und Blick auf das Rest! Das ist ein Das ist man fettige Luft gibt. Ja, genau! Schmeckt das? Wieder ausgeschnauft! Schmeckt das? <lacht> Geil!